Hi. und willkommen. Mein Name ist dann NiroLP und ich bin battle Mario Master. euch zurück zu Resident Evil 5. Wow. Ja, beim letzten Mal sind wir auf das Schiff, äh, ja in das Schiff eingedrungen, damit wir Wesker aufhalten können. Und jetzt ja. vor, wollen wir noch mehr Wesker aufhalten. Ja. Das hat sich sehr komisch angehört, aber wir haben uns äh, waffentechnisch optimiert, damit wir auch wieder Platz haben. No. Jetzt in, wir starten jetzt in das vollste Kapitel 6 2, das Hauptdeck. Uh. Wenn ich mich irre, ist das ein ziemlich kurzes Kapitel. Ich glaube, es beinhaltet auch nur einen Boss, ne? Und ich glaube, ich weiß auch schon wer. Party. together. Oh, why? Uh... I thought they were punks. Wesker doesn't give a damn about anybody but himself. <clears throat> Soon, even you will understand, Chris. One glimpse of my new world and it will all make perfect sense. Show yourself! Unfortunately, it's too late for you. You will not live to see the dawn. Sorry, oh. except sie das berühmte spaghetti monster nummer drei oh nein schon wieder spaghetti Warum können wir nicht mal was anderes außer Spaghetti essen? Ja! Wir sind in Afrika und nicht Italien. Ja. Ugh. Ich bin jetzt nämlich echt in der Stimmung für ein gutes Steak! Das werde ich nicht essen und auch nicht zubereiten! auf der Tastatur. Oh Gott. Oh. Sehr gut. Hast du, hast du mich gedrückt? Oder ich nicht? Ich, ich habe nicht gedrückt. Ich habe, glaube ich, ein bisschen spät gedrückt, also ich weiß nicht. Ich musste X die ganze Zeit und Zeit aber... Ich glaube, wir sollten weg. Okay. Ja, das soll wir tun. Ja. Alles klar. Buddhisch. So. <lacht> das ist schon wieder nicht gedrückt. Ich habe gedrückt. Ich auch. Ich hast du nicht? Okay. Wir machen das nochmal. Wir rennen weg. Okay. Okay. <lacht> Okay, ja? nur nur ja. F-maschen bis jetzt. Ja. Außer kommt ein anderer Knopf. Ja, ich ich musste erst erst x maschen Jetzt muss ich ja-maschen. So, ich muss die ganze Zeit das Gleiche. Jetzt muss ich wieder X drücken. Jetzt muss ich B drücken. Oh mein Gott! Lb Lb Rb. <lacht> ja, okay, gehen wir da lang. Okay. Alles klar. Uh. Also bei mir war relativ einfach, ich muss die ganze Zeit F drücken und dann einmal A und D. Also ich musste erst X drücken, dann musste ich A drücken, dann musste ich B drücken, dann muss ich wieder X drücken. <lacht> <lacht> Ach, dann muss ich wieder X drücken, dann muss ich äh, ZL und ZR drücken. Ja, und da muss ich... Drücken. Oh, gerade durch. Da muss ich wie... Oh, nein, da reicht ich nicht. <lacht> okay. <lacht> I, was ist mit dir passiert? Weiß ich nicht. Oh. Ich bin Spaghetti gebadet. <lacht> äh, brauchst du Pistolen? Warte, Gut. ich gebe dir den Rest. Bitte schön. Gehen. Jetzt habe ich mich verschluckt. Vor lauter Lachen kennst du das. naja ja. Ah, Allein diese Tode müssen in ein Best auf reinkommen. Ich würde mich oh, dann kaputt lassen. Diesmal habe ich auch gepasst. Und du lebst auch noch, oder? Slap that butt. Ja. Jetzt. Das sind echt widerliche Spaghetti, Kinder. ist Sie nicht. Die sind vergammelt und verrottet. Leer. Munition nachladen. Alle meine Waffen sind nachgeladen. Leer. Warum leer? Ja. Ich weiß, noch als ich den Bosskamp zum ersten Mal gemacht habe, da habe ich mich mit meinen Kollegen auch nicht so gut angestellt. Aber da wusste man nicht genau, wie der funktioniert. Ich weiß. Ich kann mich noch ein bisschen erinnern, wie er funktioniert, aber dafür brauchen wir eine bestimmte Waffe für ne? also nicht unsere Waffen. Die nützen dagegen nichts. Oh Gott, ja, wie ich sehe, seid ihr schon alle elektrisiert? Da geht, ja, geht ja so nicht, ne? Oh, komm mal hier, hin. Wir sind, hier sind ein paar Leute. Kann da, nicht. Ich, ich, ich kann da bist du da reingekommen? Oh. Ihr sind doch der Tag, der ähm, ein... ah! ging bei mir nicht auf die Tür. Hier, ich zeig's dir. Pass auf, Zack, da geht doch ganz einfach auf. What? Ich weiß gar nicht, was du. Ich weiß sogar nicht, was du hast. Ah! Ah, ah, ah. Oh Kann ich auch hier. Oh, Verzeih dich. Oh mein Gott! Okay. Oh, oh. Den musste man sogar besiegen! Ja, die waren erst alle da am pennen und dann habe ich die aufgeregt mhm. Schon wieder die Toten gestört. Nee, nee, nee, was mache ich nur mit dir? Warte mal, mal, geht's hier noch weiter? Nee, ist nichts. okay. das gar nicht, warum ich den noch mitgenommen habe. Oh, Spencer's Notizbuch. Oh, okay, hier. Alter, ist das fehl. Mann, das ist so fehl. Aber da steht, glaube ich, was auch über Wesker drin. Hm. Nehme ich an. Hier liegt auch uh, Automatische Navigation ist aktiviert. Ich kann die Steuerung nicht übernehmen. Nicht? um denn nicht? aktiviert. Ich kann die Steuerung auch nicht übernehmen. Ich meine, es ist äh, voll interessant, auf so einem Schiff rumzulaufen. Habe ich ja auch letztens. Äh, Habe letztens gemacht. Also da war ich, war ich in einem Schiffsmuseum drin. Das war cool. Bin ich auch, äh, bin ich durch drei große Schiffe und durch ein U-Boot gelaufen. Ich habe noch mal Ich habe noch mal Schiffe besichtigt. Verarbeit, haben irgendwie weil ich nicht, war nicht irgendwie so eine Aber Schiffsausstellung, da, da war der Weg ist auch dabei. Okay. Muss man von der Arbeit also, aus irgendwie hingehen. Irgendwie so sowas in der Art war glaube ich. ich. Weiß ja gar nicht mehr. Es gab auf, ihr, es gibt auf jeden Fall im Norden Norden von Deutschland auf jeden Fall ein richtig schönes Schiffsmuseum. Schon so riesig. Wenn man das Unternehmen wird es alles zerstören. Betriebsantwurf für den Satellitenlaser Shango. Den brauchen wir nämlich. Oh, warte mal. Mhm. mal. hier hin. War das, hier? War das hier. was Guck, hier. ist erstmal ein rotes Kraut. Dort? Und hier müsstest du irgendwo was drücken können, wenn ich hier nee, hinlebe ich mal zum Sitzen? Ja. Nee. Hm. nee, ich kann nichts machen. Echt nicht? Ich meine, man kann sich da reinsetzen. Hm. Nee, ich kann nichts machen. Oh damit ja, sicher man konnte sich da reinsetzen. Vielleicht denke ich an einen anderen Sitz. Ja. Gesperrt. Ich kann die Steuerung nicht übernehmen. Nein! So, wollen wir dann mal excella endlich in den Arsch treten? Ja. Das können wir mal machen. Nein. da machen wir mal. Na dann mal raus. So, warte, bevor wir da rausgehen, kann ich uns ja mal heilen. Ja, hätte ich Vielleicht machen sollen bevor wir rausgegangen sind. Jetzt muss ich uns hier jetzt mal am Anfang heilen, glaube ich. So. So, oh, auch noch Gewehrmunition, so okay. brauchst du Gewehrmunition? Nein, du brauchst. so ich habe noch genug. Okay, okay. jetzt ganz vorsichtig raus. Dann passiert uns auch nichts. Super Spaghetti Monster, Und das nennen wir Spaghetti mit Fleischbällchen. <lacht> uh, Spaghetti mit Fleischbällchen. Lecker. Ich mag Fleischbächen. Oh oh. Warte mal. Ja. So, äh ich mach mal jemand was auf, ne? Ja, mach. Oder ich auch nicht. nicht <lacht> ja, ich habe einen Satellitenlaser gefunden. Was wir knapp. Wandgranaten. Oh oh, kannst du mal einen davon abschießen? Oh, Gott. <lacht> Hast du dich verschluckt schon wieder? Uah. Uah. Uah ja Ich kann nicht gleichzeitig daran zoomen und äh, ja, die Quick -time ich time Quicktime Events denke. machen. So, da brauche ich nicht den Elektroschock, aber ich glaube, ich auch nicht brauchen. So eine Situation, nein, warte, gib mir mal noch deine restliche Gewehrmunition. Danke, dann gebe ich dir die. habe ich immer mal die weste mit vielleicht kriegt ein bisschen weniger okay. schaden ich glaube auch so. das andere brauche ich eigentlich nicht mehr brauchen wir eigentlich nicht okay, du musst es noch mal uns bitte noch mal Thanks. Thanks. Yes. haben tauschen okay na gut äh. ich mach da mal auf der ja, ich hoch ich glaube wir können da oben gehen ich weiß gar nicht wo sicher ist oben oder unten ich habe auch keine ahnung Du musstest die Länge abschießen, genau. Oh, ich habe mal den oh. kaputt. Ah. Ah. Oh, Kraut. Ich würde halt gerne mal ablegen, damit du halt mal benutzen kannst. Aber ich weiß nicht wie. Ich ganze Zeit Schaden. Wieder mal so lange gehen. Kannst ja, du mal blitzen. Äh, ähm so, erstmal muss ich ja was kaputt hauen, ne? Äh, wie war es noch mal? Ähm so, erstmal muss ich ja eins von den Dinger kaputt hauen. Hat hier. Also, kannst das so treffen natürlich. Ist <lacht> getroffen. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Ja, so schaffst es natürlich besser da ist der riesige alter pickel und granaten muss sofort ja Ja, das teil muss nachladen und oh, ich sterbe ich habe mich damit schaden machen hm. äh. äh. Ja, hat er noch getroffen jetzt gerade zugemacht oh oh. ich hänge schon wieder beim beim aufheben fest aber ich glaube da liegt an der katze jetzt mal als das passiert war sind wir aus dem spiel ausgeflogen oh oh wir Machen irgendwas da oben. Feuer! Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir, wenn die was machen. Gott. Ein von denen habe ich kaputt gehauen. Ah. Feuer! Ah, ich sterbe! Ah. Ah. Oh. Das ist ein ich grüß ich. Kraut und ich kann es nicht mitnehmen. Ich nehme das schon, keine Warte. Sorge. Ah. Ah. Ihr habt nämlich ein rotes. Oh mein Gott. Ah. Ich glaube, oh. ich glaub habe Zeit haben ist erstmal aber müssen, müssen wir die ganzen tentakel hier platt machen oh Gott, ich kann oh. ich kann f und v nicht drücken ey, in der action keine angst alter ich bin noch da äh, hm. oh. oh. oh. nein da wollte ich gar nicht einsammeln oh. Oh. nur platz für das grüne kraut das war ein von den dinger kaputt hauen. Alter, <lacht> muss schon mal auf ausreichen. Was ist das? <lacht> nein, Double <nein>. tot <lacht> oh. oh. Okay. Okay. Versuchen wir nochmal. Ja. Warte mal. Wait, wait, wait, wait, wait. So, im Falle eines Falles... Ja. Habe ich jetzt etwas dabei? Ich habe erste Hilfe dabei. Ja. Heilen uns bitte. For the help. So, ich nehme die Gewehrmunition. Ich habe gedacht, der Kampf wird einfacher. Du die... Ja, du nimmst die Brandgranate. Die wird mir jetzt nicht viel bringen, ehrlich gesagt. <lacht> Lass mal, hier ja, erst mal, okay, mal das hier aufmachen. Lass mal die beiden abballern. Geh ich mal den ein. das hier. Verdammt, Tentakelmonster, ey. Oh, hier nicht ja. ganz viel mit Maschinen, mehr Munition rum. Cool. Mit zwei ist halt nur einfach, ja mit, mit den Tentakeln. Ja. Aber mit vier ist das halt echt echt nicht so einfach. <lacht> Feuer! <lacht> Jetzt kommt wieder der Super Alter! Lade nach! Du bist da oben. Ja. Warte, jetzt greife ich den Super-Eitan an. Feuer! Ich habe auch noch eine Granate reingeworfen. Ich komme mal nach oben. Was <lacht> oh, gut. Jetzt war erst erstmal ein von denen. weil die erstmal ja. alle kaputt. da ah, geht weg. ist ja alles schon schwarz ja. warte ein grünes kraut wir haben leider nicht so ein luxus ja Schieß mal auf einen der Dinger. Das ist doch Diesmal war ich bereit. Das ja, auf den, da den gezielt. Ja. Schieß mal auf einen von denen. Einsam wie man. Oh, Gehe weg. Oh, es leuchtet nicht. Le äh, äh, äh, äh, äh. Oh Gott. Ich hab einen anderen, das leichter zu treffen. Oh gott Na, ja. muss nachladen ich glaube ich sterbe gleich äh. du stirbst nicht ich rede dich das ist doch nicht oh. einfach so sterben ja. ah. oh Gott. Oh, yes. oh, okay. Okay. So jetzt. Feuer! Oh, es Weg. Okay. Jetzt müssen wir warten, bis das hier. Oh, wenn du nichts dagegen hast. Ja, ich habe nichts dagegen. Schieße auf den Super Alter! <lacht> was das? Nee? <lacht> ich habe ehrlich gesagt gedacht, oh. da war schon. Ich wollte auch gerade sagen, ich, der musste doch so langsam. Oh mein Gott! Genug haben! Ja, wenn du nichts dagegen hast. los äh, habe ich nicht Visier! der bewegt sich zu viel ja, die müssen wir jetzt kaputt schießen ja. bewegen sich nicht so viel hey. ja. mehr spaghetti grünes kraut da oh oh oh kommt Au. Au. Ah. <lacht> mit oh, ah. Ah. Jetzt auf den. Halt still. Boah. Oh, danke. Oh, mit. Ah. Ah. Ah. Oh. was am weg Hier ist gar nichts mehr auf das Ding. Ja. Ist schon rot angeschwollen. God! God! God! Feuer! God! Oh, oh, Gott. Gott. Halleluja, wir haben es geschafft. Und das, meine Kinder, das nehmen wir well done. Genießen, genießt heute eure Spaghetti mit Fleischbällchen. Und da war schon mit dem Kapitel. Yeah wieder ein kurzer part Woohoo. das heißt wir haben excella jetzt endgültig erledigt ja sie können die akte excella john im, im archiv einsehen Woohoo. das heißt es bleibt nur noch einer übrig und wir sind viermal gestorben das ist das ist viel und ich bin so mit einem kollegen als ich das erste mal das spiel gespielt habe an diesem boss verzweifelt Kann ich mir vorstellen weil da haben wir zu dem zeitpunkt haben wir nicht gewusst wie der funktioniert weil äh oh, danke schön. Sehr schön. weil zu dem Zeitpunkt haben wir du musst sie ja erstmal die Dinger abschießen, damit die schwarz werden, ne? weil dann bewegen die sich weniger und dann kannst du die besser anvisieren, ne? genau dann war und ja auch sehr sehr schwer, den überhaupt zu treffen ja und äh, er hatte die Satellitenkanone und wir haben nicht gewusst, dass man die so schwächen kann, damit die sich weniger bewegen und er hat die ganze Zeit sozusagen versucht, während die noch am leuchten waren und die so zu treffen, ist unglaublich schwer verstehe schon und da war super verzweifelt damals ich weiß noch als ich ich habe da Chris gespielt er er war irgendwie am anvisieren und ich habe einfach nur auf seinem Bildschirm gesehen wie ich da mit Chris direkt vor ihm so stand also vor seinem Visier er versucht voll konzentriert auf das Ding zu zielen und ich stelle mich einfach so vor ihm hin, hin so ich helfe der, <lacht> der so er so geh aus, geh aus dem Weg ich versuche das Ding zu treffen ich bin am helfen <lacht> ja gut, okay. Ähm, dann sehen wir uns im nächsten Part zum Finale tatsächlich. Ja. Ich meine, es ist nur noch einer übrig, und zwar Weska. Ja. Nee, ich glaube, noch zwei Level. Wenn ich mich nicht irre. 6-3 ist das letzte Kapitel. Ja, okay. Ja. Also, also, Damit Dann laut wir in, der Laut den in Achievements. okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ja. Ciao, Ciao, ja. Ciao. ciao.